Mein Name ist Noah Durniese. Ich äh, hatte Münsterferie vor zwei, bis mehr wie zwei Jahren von meinem Vater übernommen und seitdem bin ich äh, Münsterferiemann. Bin ich war Erziehungswissenschaftler, also studierte und war äh, Lehrer und habe dann das eigentlich an den Nagel gehängt, um jetzt Feriman zu sein. Man kann viele Arten Feriman werden, aber man muss irgendwie den Fuß in die Tür kriegen. Und wenn man es über familiäre Beziehungen machen kann, dann ist es offensichtlich. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man bei den Ferimännern anfragt. Das Problem ist doch eher, dass es sehr viele Leute gibt, die das gerne machen würden. Sehr viele Leute, die schon sehr lange warten, um das zu machen. Und darum ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich jetzt beschließt, noch schnell Feriemann zu werden, sehr klein, dass das funktioniert. Ähm, man ist auf einer, auf einer Fähre, die eine sehr äh, große traditionelle Vergangenheit hat. Und man spürt das auch bei den Leuten. Die Wertschätzung, die dem Feriemann entgegengebracht wird. Es ist auch sehr spannend, was für Leute dass man ähm, trifft auf der Fähre. trifft. Sie kommen von der ganzen Welt, sie kommen oft die Fähre. Man, man hat so wie einen kurzen Einblick, oder zum Teil auch einen etwas längeren Einblick in ganz, ganz viele verschiedene äh, Geschichten. Ja, ich kenne äh, das Gedicht von Tellt das von aber Vor allem diesen Satz, mit dem werde ich sehr oft konfrontiert. Ich habe das Gefühl, es ist weniger geworden, seit ich angefangen habe, fahren. Ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr so aktuell wie früher. Aber gleichwohl ist es immer noch so ein bisschen, äh, es, etwas, wo man sagt, wenn man nicht ganz glauben kann, was die Person erzählt. Wo es genau herkommt, da gibt es äh, verschiedenste Theorien. Es ist auch so, dass halt der Ferienmann, der hört eigentlich immer zu, er ist ja da. Und die Leute kommen und erzählen etwas in diesen zwei bis fünf oder zehn Minuten, je nachdem, wo der Überfahrt geht und gönn wieder und der Ferienmann, der tut eigentlich, je nachdem, wer halt gerade auf der Ferien ist, wenig kommentieren und los zu und vielleicht kommt es auch von dort, dass man dann halt einfach das können, wenn man etwas bedruckt hat oder auch wenn man irgendetwas hat erzählen, was vielleicht nicht ganz wichtig ist, hat man es dem Ferienmann können erzählen und der hat zugelost und knickt und wir wieder können gehen Es ist natürlich so, dass durch das, dass wir in den letzten, in den letzten paar Jahren viel Feri-Männer hatten und jetzt auch noch viele feri haben, die sehr gerne reden, haben die Leute angefangen, das ein bisschen zu verduschen. Das, du das im feri dann kommen sie auf die Fährimann und haben das Gefühl, der feri erzählt. Wie die Feri funktioniert, das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird auf der Feri. Ich sag meistens, es ist wie ein Segel mit Wasserkraft. Es geht ähm, der Antrieb ist die Strömung und das Segel ist das Schiff selber und der Tiefgang vom Schiff. Darum ist es auch so, dass umso mehr Leute auf der Fähre sind, umso schneller fahrt sie, weil umso mehr Tiefgang gerichtet sie und umso grösser ist die Angriffsfläche vom Wasser, vom, vom Schiff, die uns rüberdrücken kann. Durch das, dass wir vorne ähm, den Schwengel haben, wo wir überlegen, überlege wo uns eigentlich der Winkel gibt, ist eigentlich vorgegeben, in welche Richtung dass sie fahrt. Hinten mit dem Ruder kann ich noch die Geschwindigkeit selber Anpassen. so Wenn jetzt ein Schiff kommt, kann ich kehren. Wenn ich muss landen muss, kann ich bremsen. Aber grundsätzlich ist es ein sehr einfaches Prinzip, das seit 1877 an dem Standort auch gleich geblieben ist und hoffentlich auch noch lange gleich bleibt. Also die Fahrer in Basel sind noch nicht so alt, wie gewisse Leute denken. Sie kommen nicht aus dem Mittelalter, sondern sie sind vom Kunstverein von Basel ins Leben gerufen wo nur eine Brücke geht, nur die mittlere Brücke. Und dann hat der Kunstverein gedacht, wir wollen das groß und das Klein Basel besser verbinden. Und das ist eine gute, gute Möglichkeit zum Geld zu verdienen. Und so haben sie dann die eingerichtet. Und die ist dort, wo heute Wettsteinbrücke ist. Und mit den Fahrern haben, also haben sie gemerkt, dass es das ein gutes Business ist und haben mehr Fahrer eingerichtet. Und mit dem Geld, das aus diesen Fähren erwirtschaftet worden ist, haben sie unter anderem auch eine, äh, namhafte Thailand-Kunsthalle finanzieren